Hey meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ähm, ich wollte euch heute noch ein bisschen bequasseln, weil, keine Ahnung warum, einfach so. Ich habe keine richtige Struktur in diesem Video, aber es ist mir scheißegal, ich laber einfach drauf los, was mir gerade so in den Sinn kommt. Ich bin mal wieder nicht geschminkt, weil ich mal wieder keine Lust hatte. Aber... Es muss ja nicht immer Make-up in die Fresse rein. Man kann es auch mal lassen. Wir kamen einen hier rum. wir waren gerade Gassi gewesen. Heute ist übrigens Sonntag, je nachdem wann ich das Video hochlade, damit ihr Bescheid wisst. Mhm. Morgen, also am Montag, kommt mein neues iPad Pro. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, ich hatte mir ja den Stift gekauft dazu, im Apple Pencil. Aus der zweiten Generation und der hat ja nicht auf mein vorheriges iPad gepasst. Deswegen habe ich mich entschieden, dass sowieso ein neues wollte, dass ich mir ein neues gönne. Und das habe ich dann auch getan. Und jetzt bin ich heiß begehrt darauf und freue mich wahnsinnig, wenn es morgen hoffentlich kommt. Aber ich denke, es kommt morgen. Um, auf jeden Fall werde ich dann, ich habe mir auch ein Stativ für das iPad bestellt, dass ich dann mit dem iPad meine Videos drehen werde, also wenn ich am Schminktisch sitze. Wenn ich hier drehe, habe ich natürlich mein Handstativ und mache es mit meinem Handy. Aber wenn ich Make-up-Tutorials drehe, die hoffentlich bald mal endlich kommen es ist ja furchtbar, ich kriege nur Lava-Videos und kriege auch nichts gebacken. Es tut mir voll leid. Aber ich kann es nicht ändern. Ich habe im Moment keinen Nerv dafür. Und ich denke, wenn ich dann mein neues iPad habe, dass ich mich dann am Dienstag dran setzen werde, dass dann endlich mal ein Make-up-Tutorial kommt. Auf jeden Fall werden wir sehen, was passiert und ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumgammeln und mein Wochenende genießen. Und Heute Abend holen wir mal was aus der Karavella, da kommen meine Eltern wieder zum Essen. Da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten ist alles wie immer beim selben Scheiß. Hat sich noch nichts geändert. Ach, Hilfe. Oh. Hast du in die Flasche geholt und das die fällt um. Maxen sitzt auch hier und chillt vor sich hin. Ja, was will man auch sonst großartig machen, ne? Papa und Max fragen gleich nach, dass wir katzenstreuen Container. Und, ähm Ja, ich habe mir übrigens Nagelsachen bestellt, dass ich meine Nägel mit Gel und UV-Lampe selber machen kann. Und da bin ich auch schon voll gespannt drauf. Wird schon werden. Und ja. Ansonsten gibt es nichts Neues. Aber es muss ja auch nicht immer was Neues geben. Mein Gott, ey. Meine Fresse, ey. Was muss es denn immer schon großartig Neues geben? Gar nichts, ey. Null. dem es meist was neu kommt, was Neues ist, ist negativ. Einer hat Corona, einer ist gestorben, einer ist krank, einer ist verletzt, einer ist keine Ahnung was. Furchtbar. Von daher muss es nicht immer was Neues geben. Das ist vollkommener Quark. Ich bin froh, wenn alles vermeiden bleibt. Und die wollen ja jetzt dann schon bald anfangen zu impfen wegen Corona. Ey, sobald das geht, lass ich mich impfen, ne? Ich kann ja nicht begreifen, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Ich finde, das müsste schlecht sein. Werden wir auch immer. Aber naja, es ist nicht meine Sache. Ich fände es nur gut, wenn es jeder macht. Es ist wichtig, okay? Es ist wichtig. Ich kann nur appellieren an die, die jetzt vielleicht zugucken, dass ihr es auf jeden Fall macht. Es ist nur von Vorteil. Ich glaube nicht, dass die uns irgendwas spritzen, wo wir dann wahnsinnige Nebenwirkungen von haben. Oder bleibende Schäden oder weiß der Geier was. Im Leben nicht. Dann wäre es nämlich nicht zugelassen worden. Der Max sitzt hier und stöhnt. Da ist es Mixen. Sag mal hallo. Hallo. Guck mal in die Kamera. Ja hallo. Guck mal, ist er nicht schön? Is that nicht <lacht> <Nächste> ist er nicht schön? Was ist schön? Das freut mich ja. Das freut mich. <lacht> <lacht> Oh, nee. Ja, Durchfall habe ich immer noch. Ich weiß nicht, dran das liegt, was ich verkehrt mache. Kein Plan, kein Bock und keine Ahnung. Nochmal so als Info am Rande. Aber ich laber hier eine Scheiße mit zusammen. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Also ich werde das Video gleich bearbeiten und direkt hochladen. Also kommt es heute am Sonntag, damit es am Mittwoch endlich eine, ein Make-up-Tutorial gibt. Ja. Wollen wir hoffen, dass das so ist und dann ist gut. So, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Habt noch ein wunderschönes restliches Wochenende. Wir haben jetzt schon Weihnachtsferien. Und ich wünsche euch was. Und weitere Videos folgen, wenn euch das Video gefallen hat. Hinterlasst ihm gerne einen Daumen nach oben. Thumbs up. Abonniert meinen Channel, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und auch nicht das lang ersehnte Make-up-Tutorial. Was ich wirklich in Angriff nehmen werde. Der Max verstöhnt schon. Und ja. Habe ich mal irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Macht es gut, mein Lieben.